Ich bin so high, Leute. Oh mein Gott, das war der Hammer. Das hat sich gerade so geil angefühlt. Ein Airbnb mieten und sich dort mit einer Dame treffen, die man vorher noch nie gesehen hat, um dann gemeinsam Tramadol zu nehmen. Das klingt nach einem geilen, typischen Open-Mind-Video. Von den opioidartigen Sachen, die ich bis jetzt probiert habe, fand ich Tramadol vom Rausch her schon immer am angenehmsten. Das Besondere an Tramadol ist, dass es ein Opioid mit einem dualen Wirkmechanismus ist. Das heißt, es bindet nicht nur an Opioidrezeptoren im Gehirn- und Rückenmark, sondern hemmt auch die Wiederaufnahme von Serotonin und Noradrenalin. Diese beiden Botenstoffe sind wichtig für die Schmerzregulation und die Stimmungslage. Außerdem hat Tramadol eine deutlich schwächere Wirkung als andere Opioide wie Morphin oder Fentanyl und verursacht daher weniger Nebenwirkungen wie Atemdepression oder Abhängigkeit. Deshalb zählt Tramadol nicht zu den Betäubungsmitteln, kann also mit einem normalen Rezept verschrieben werden. Euphorie, Entspannung, Schläfrigkeit, Benommenheit, veränderte Wahrnehmung sind die Haupteffekte eines Tramadolrausches. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Atemdepression, Herzrasen, Blutdruckabfall, Krampfanfälle, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Es führt zwar seltener zu einer Abhängigkeit als die stärkeren Opioide, aber es bleibt ein Opioid und hat daher dennoch ein hohes Abhängigkeitspotenzial, das auch mit körperlichen Entzugssymptomen einhergehen kann. Bei meinem Tramadol-Erfahrungsbericht vor sechs Jahren Darin wurde häufig gesagt, dass ich da eine zu geringe Dosis nahm, weshalb ich dieses Mal bei der Dosis etwas höher gehen wollte. Ramadol Reloaded. Das nehmen wir heute zu zweit. Wir haben hier so ein Airbnb gemietet. Wie kann man, wie, wie würdest du die Situation beschreiben? Äh, ja, spannend. Äh, nee, aber wie, wie, wie, wie ist das eigentlich heute zustande gekommen? Ach so, ja, ich würde sagen, ein paar lustige Zufälle. Genau, lustige Zufälle. Also sie, eigentlich hat sie mich versehentlich angerufen. Und ja. damit hat angefangen. Und ich, und ich habe das so gesehen und habe mir gedacht so, oh, nice. Die hat mich versehentlich angerufen. Und jetzt sind wir hier und jetzt geht's ab. Wir machen einen klassischen Cocktail. Die Initialdosis, die uns ins Wurstbrot gemischt wurde, lag bei ca. 100 Milligramm, aber wir haben dann immer nach und nach immer mehr genommen, sodass wir nach ein paar Stunden bei etwas über 200 Milligramm waren. Aber ganz genau kann ich es nicht sagen, weil wir schnell durcheinander gekommen sind, was die Dosis angeht. Wie viel hast du da jetzt rein? Du hast vorher in deinem Glas. Let's. Du hast ja am Anfang drei rein oder? Ich glaube, ich noch oder, oder, oder habe ich zwei oder einen? Drei, ein. Lernt aus meinen Fehlern, notiert euch eure Dosierung am besten in der kostenlosen Open Mind App. Sollte man nicht auch äh, weniger spüren, wenn man so einen zwickt dann oder so? Ah ja. Ah fuck! Ah! ah das ist ja das ist ja richtig eine böse Stelle. Du bist vercheckt, auf jeden Fall. Ich bin schon vercheckt ein ja. bisschen. <lacht> Finde ich schon. Ich hab jetzt vergessen, ich filme ja noch. Mischkonsum ist nicht gut, meine Damen und Herren. Deswegen atme ich jetzt nur Luft ein. In diesem Ballon. Das ballert schon hart, Leute. Oh mein Gott. Junge. Das ist schon geil, oder? Das ist richtig geil. Voll geil. Oh mein Gott! Ich habe einen guten Gedanken und zwar. Ah ja, jetzt weiß ich's wieder. Es weiß ich's. Lachgas ist eine Droge, wo man sich, wo man so das Gefühl hat. Oh mein Gott, ich glaube, meine Gehirnzellen sterben gerade ab so. Warum denke ich, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, Wenn es einfach vielleicht? ganz, ganz, ganz dumm ist. Ja, genau, weil es so. Ja. Haftbefehl, du Puffsi! Ansager, an Haftbefehl! Haftbefehl ist nicht auf die Bühne gegangen, auf Lachgas! Haftbefehl hat Haftbefehl! Haftbefehl! Ansage an Haftbefehl. Kennst, kennst du die Haftbefehl? Ja, ich Leute, ich habe auf jeden Fall noch einen sehr guten Gedanken gehabt. Wenn man mal eine Überdosis hat und dann kommt Friedrich Merz rein und schaut so, dann ist es auf jeden Fall, geht es einem wieder gut. Also stell dich mal vor, Friedrich Merz wird einfach mal so random auf eine Party von euch kommen. Ich frage so. aber, noch Bock zu kommen. Ja, wow, scheiße, das ist echt eine geile Idee. Das, ich schreibe dir jetzt echt... So, schauen wir mal, ob er beantwortet. Und hier steht übrigens: Ihr folgt euch nicht gegenseitig. Das heißt, er folgt mir gar nicht. Hallo. Okay, Google. Wie viele Leute bleichen sich das Arschloch? Wir haben gerade überlegt, dass es eigentlich so. Das ist ja so ein Meme, so, ah, bleachen dir das Arschloch. Aber macht das irgendwer wirklich? Dachte ich mir. Schreib in die Kommentare. Ich, schrei ich schreibe. mal in die Kommentare, ob irgendwer äh, sein Arschloch gebleicht hat. Was ist das? Dein ich auch Foto. Das Arschloch. Was ist das? Arschloch. Was schaut ja. so ein gebleichtes Arschloch aus? Ja. Echt? Ja. Yo, Luca, wichtige Frage. Wir haben uns hier gerade gefragt, ist in der schwulen Szene Analbleaching verbreitet? Und wenn ja, wie sehr? Simon, nur weil ich gay bin, habe ich doch nicht Ahnung, wie viele Schwule sich das Arschloch gebleached haben. Mein Gott. Aber du hast Glück, morgen ist die Großversammlung aller Homosexuellen in München. Ähm, wenn wir fertig mit dem ganzen Bad Up sind, dann frage ich mal durch. Ich sage dir auf jeden Fall Bescheid, wie viele es gebleached haben dann. Ich habe gerade festgestellt, dass ich eine wichtige Sache im Auto vergessen habe. Muss ich jetzt aus dem Auto holen. Ich bin quasi nackt. Oh, nice. Oh, das ist ja der Hammer. Schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, was ich gerade aus dem Auto geholt habe. Wie findet ihr dieses sehr wissenschaftliche Video über Dramatol bis jetzt? Oh mein Gott, das war der Hammer. Das hat sich gerade so geil angefühlt. Draußen so, also weil man spürt die Kälte durch, das Tramadol fast gar nicht. Es fühlt sich richtig geil an, so fast nackt draußen rumzugehen, ey. Demithyltryptamin. <lacht> Wenn man hustet, das ist immer gutes Zeichen, dann hat man es richtig gemacht. <lacht> nice. Weißt du, ich habe das halt gar nicht gecheckt, also ich war ja dann auch untereinander, ich habe überhaupt nicht gecheckt. Ja, ein bisschen schon so den besten Job der Welt. Ich bin so high, Leute, Ich bin Sebastian Sebehuhu, mm, Leute, mm. Während des Trips begleiteten uns natürlich ständig Open-Mind-Projektoren. Da ist vor kurzem übrigens der Nachfolger vom Projektor 3000 erschienen und zwar der Projektor 3001 mit integriertem Akku, Lautsprecher, USB-C und geilerer Projektion. Man liegt dann immer so da, man hat die Augen zu und hat das Gefühl, dass man sich voll so entspannt, aber ist eigentlich so geistig noch voll da. Also... Na, vom Außen könnte man so meinen, ich schlafe, aber ich schlafe überhaupt gar nicht so. ich bin geistig voll wach und denke mir einfach nur so, denke mir einfach nur so, oh nice. Würdest du das, was du gerade machst, als Schlafen bezeichnen? Ah ja. Also auf jeden Fall, an diesem Rausch ist nichts aus, kann man nichts aussetzen. Da du, der Staudel brennt. Es ist nirgends da zum Lächeln, zünd mal heute eine Kerze an und schau mal zu, wie es brennt. Das ist meine Meinung übrigens zur Klimadebatte. Was, das, was die dann im Lied singen, das so muss man das einfach Klima machen. Einfach so winken während das Boot untergeht, die Titanic einfach dann und dann so einfach singen und so. Dieses Dösen ist somit unter einer der angenehmsten Phasen des Rausches, was irgendwie auch schade ist. Ist es nicht schöner, wenn bei den angenehmsten Momenten eines Rausches irgendwas passiert, außer liegen? Wir gingen anschließend pennen und der Schlaf war definitiv auch Teil der Rauscherfahrung. Leute, der Schlafen bei oder auf Tramadol, der ist so der Hammer. Das hört sich so geil an. man, man wacht in der Nacht so zwischendurch auf und denkt sich so, geil, mm, geil, mm, Schlaf ist geil. Aber es erinnert mich tatsächlich ein bisschen auf, an den 2-CW-Schlaf. Der 2-CW-Schlaf ist auch, auch nicht von schlechten Eltern. Scheiße, wie mache ich das jetzt eigentlich, dass das Video nicht zu Drogen ist? Real Talk, Tramadol oder Opioide, ziemlich hohes Abhängigkeitspotenzial, also lass die Finger davon. Ich bin Profi. Der eine andere YouTuber, der Drogen-YouTuber, ist ja auch an sowas in gestorbenen Überdosis. Bei Tramadol wird ja auch immer ordentlich Serotonin ausgeschützt, deswegen gönne ich mir hier ein bisschen after Afterrave. Ein Produkt, was ich mit mehreren Leuten entwickelt habe, um den Nebenwirkungen von einer harten Partynacht entgegenzuwirken. Vor allem, wenn man da Substanzen genommen hat, die gewisse Glückshormone vermehrt ausschütten. Da sind sehr viele brauchbare Wirkstoffe drin, wie 5-HTP, was den Serotoninspeicher wieder auffüllen sollte. Ich könnte es jetzt hier direkt ins Glas reinschütten, aber ich finde es irgendwie geiler, wenn man sich das direkt in den Mund kippt, weil es ist irgendwie geil sauer, das Zeug. Sauer macht ja lustig. Geil, Mann! Ich habe während des Rausches übrigens definitiv auch den schmerzstillenden Effekt gemerkt. Diese Betäubung kann in manchen Situationen kontraproduktiv sein. Ich hatte noch nie so viel Tramadol genommen wie an dem Abend. Sonst nehme ich da immer so eher an die 50 Milligramm. Und ich muss sagen, dass ich die Erfahrung gar nicht so anders finde. Wenn man 50 Mikrogramm LSD nimmt, hat man nicht wirklich eine Ahnung, wie eine Dosis über 100 Mics ist. Aber bei Tramadol fand ich jetzt den Unterschied zwischen 50 und über 100 Milligramm nicht so entscheidend. Entscheidend. Beim nächsten Mal werde ich da wieder in den Low-Dose-Bereich gehen. Bei einem einmaligen, subjektiven Trip-Report zu einer Droge kommt natürlich die negative Seite von einer Droge zu wenig zum Vorschein. führt euch daher nochmal vor Augen, dass der erste Trip von einem heute Heroinsüchtigen auf Video auch primär spaßig ausgesehen hätte. Checkt meine Produkte After Rave und den Projektor 3001. Auf der Produktseite von Projektor 3001 findet ihr ein Video, wo alle neuen Features erklärt werden.